Ich bin jetzt am Weg rein in die neue Bahnhof-City Wien-Hauptbahnhof. Heute ist der 10.10.2014, es ist die offizielle Eröffnung des gesamten Shopping-Centers, inklusive Bahnhof, wobei der Bahnhof ja schon einige Zeit aktiv ist, und wir schauen jetzt einfach mal, wie es in Sachen Barrierefreiheit ausschaut. Am Eingang hier gibt es schon mal eh eine Tür, Bath mit extra Knopfdruck. Wir befinden uns hier jetzt im Infopoint des neuen Hauptbahnhofs und mal schauen, ob sie eine, einen niedrigen Infopoint haben. Ich sehe, sie haben eine Induktionsschleife. Das ist schon mal sehr gut aber ich sehe noch keinen abgeflachten Infopoint. Ich sehe hier gerade, hier ist ein Herr, der selbst blind ist, und ich glaube, er ist hier, um auch um nachzufragen, ob die äh, Induktionsschleifen schon funktionieren. Hallo, Frage, am abfahrbaren Pult haben Sie nicht. Okay. <lacht> Viel besser wurde das leider nicht gelöst. Okay. Das, der ist, ist nicht hydraulisch absenkbar, der ist nur fix. Ah. Aber die Barriere trotzdem besteht zwischen uns, war da noch. Ja, das das ist ein, weiß, auf, auf der Kasse vorne gibt es eine hydraulisch absenkbar. Am Superhof, aber der kommt aber hier. Es wurde aber laut Plan was so dass ich Pult, kommt da keine fixe Vorrichtung. Ich habe nämlich vorgestern da mich eh gemotert, Warum das? Es war nämlich ganz anders geplant im Plan. Alles klar. War natürlich eine elektrohydraulische Absenkung vorgestern. Schade. Das war wieder mal die günstige Lösung. Danke. Bitte. Bitte. WCs scheinen unten zu sein. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Okay. auf Minus 1 sollten die AWCs äh, sein, drückst du? Die Knöpfe sind durchaus okay erreichbar, der Lift es auch groß genug zum Umdrehen, So, nachdem ich jetzt äh, gut 15 Minuten im Kreis gefahren bin, habe ich jetzt ein WC gefunden. Es ist jetzt nicht explizit das Rolli-Logo drauf, aber wir probieren es einfach mal aus. Ja, Sehr gut. Wir haben es gefunden. Von mir, ich Warum gibt es da keinen Euro-Schlüssel? Das ist eine gute Frage. Das heißt ah, stopp, warte mal. Mach nochmal zu. Lass zu, bitte. Probiert auch mal. Das funktioniert noch nicht. Normalerweise, wenn Sie herkommen, dann ähm, kriegen Sie da und das macht Ihnen niemand auf. Aber, aber da äh, ist der Eurozylinder drin. Bitte? Da ist ein Eurozylinder drin. Ja, aber der macht elektrisch auf und die. Ähm, die elektrische Öffnung die funktioniert noch nicht. In ein paar Tagen haben wir das dann geregelt, da kommt es ja auch mit dem Euroschlüssel herkommen. Aber, aber dann geht es mit dem Euroschlüssel. Dann geht es mit dem Euroschlüssel, genau. Aber heute muss ich es mit dem Euroschlüssel noch nicht. Okay. Wie viele WCs gibt es? Barrierefrei. Von unserer Firma haben wir dieses hier und eins mit dem Oberen. Mit RollstuhlwC. Ja. Okay. Danke. Okay, komm mal. Also, da gibt es nichts zu meckern. Groß, und sauber, aber es ist auch neu, es wurde gerade erst äh, eröffnet. Ähm. Okay, hier gibt es sogar äh, zum Spülen und zum Läuten, das du mal spülen? Funktioniert, sehr gut. Kohle cool, ist auch auf beiden Seiten sogar. Klapp mal den zweiten Arm runter, bitte. Funktioniert es auch? Cool. Das Waschbecken ist wieder ein großes. Ich bin kein Fan von riesigen Waschbecken. Der Handtrockner ist zumindest weit unten. Das ist sehr praktisch und sogar gut ranfahrbar. WC-Papier, die Spender und Handtuchspender sehr gut. Kann man überall gut dazu. Ja? Durchaus ein lobenswertes WC. Das, das war es jetzt für einen ganz, ganz, ganz, ganz kurzen Check hier am neuen Hauptbahnhof. WCs sind schwer zu finden, aber ist wahrscheinlich auch, weil extrem viele Leute heute hier sind und äh, weil man es nicht kennt einfach. WC selbst wie ihr gesehen habt, super. Und ich werde am anderen Mal wieder herkommen, wenn ein normaler Betrieb ist, um auch zu schauen, wie die Geschäfte sind und wie man hier zurechtkommt. Das war's soweit aus meinem Hauptbahnhof. Danke.